Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand. Wir wollen heute über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sprechen. Wir wollen die Interessen der internationalen Akteure besser verstehen und kennenlernen. Das Ganze aus einer linken Perspektive. Und weil Linke sich oft in vielem zwar einig sind, aber nicht immer, haben wir heute ausnahmsweise zwei Gäste bei uns im Studio, statt nur einer Person. Ich begrüße ganz herzlich hier rechts von mir Fabian Wisotzki. Er ist Referent für Mittel- und Osteuropa bei der rosa luxemburg vor kurzem war er in der Ukraine und wird uns von seinen Erfahrungen dort berichten. Direkt daneben sitzt Inga Solti. Er ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik ebenso bei der Rosa Luxemburg Stiftung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Fabian, wir wollen direkt einsteigen und am Anfang auch bei äh, der Ukraine und Russland bleiben. Du warst vor kurzem vor Ort, hast mit linken Akteuren auch gesprochen. Was kannst du uns da berichten? Spüren Sie diese Angst, die hier quasi so ein bisschen auch heraufbeschworen wird oder von der wir äh, jeden Tag hören? Nehmen Sie das, was Putin macht, als Bedrohung wahr? Ich glaube also ich war in Mitte Dezember da und das war eine recht paradoxe Situation für mich. Ich kam aus Deutschland wo das Thema, in den ganzen Medien ja schon war es, wurden ja schon russische Truppen an der Grenze zusammengezogen. Das heißt, alle gingen von einer neuen Konfrontation, einem neuen Krieg aus und das war in der Ukraine gar kein Thema. Also sozusagen, wir habe da viele unserer Partner getroffen, wir hatten Partnertreffen und von sich aus haben sie das Thema gar nicht aufgerufen. Sie waren mit sozialen Themen vor Ort beschäftigt, mit ihren Themen vor Ort beschäftigt. Ich habe das Gespräch natürlich dazu gesucht, was natürlich ein wichtiges Thema ist. Und sie haben mir eigentlich berichtet, dass es für sie ein problematisches Thema ist. Sie werden mal als pro-russisch diffamiert, durch auch ausgegrenzt im in der ukrainischen Diskurs, die linke Position. Und wenn man mit den Leuten gesprochen hat, haben sie eigentlich nur davon geschildert, dass die ukrainische Gesellschaft dessen auch müde ist. Also ich habe mit einem Partner gesprochen aus Mariupol, das ist wenige Kilometer von der Grenzlinie entfernt. Und mir auch geschildert, dass die Leute, obwohl sie selber betroffen sind, also Mariupol war auch in Kampfhandlung verwickelt, die Stadt selber eine Großstadt. Es gab auch jetzt mal wieder noch Vorfälle im, im Umfeld der Stadt. Er sagte, dass die Leute eigentlich vor Ort gar nicht sich mit dem Konflikt beschäftigen, sie sind mit ihren Alltagsproblemen beschäftigt, mit sozialen Fragen beschäftigt und sie nehmen eigentlich den Konflikt, als nicht ihre Sache wahr, sondern als Sache der großen Politik, mit der sie nichts zu tun haben, auf die sie keine Einwirkung haben. Das war der Stand Mitte äh, Dezember. Wir hatten natürlich auch mit Partnern angesprochen, wo er sagt, das ist nicht ein großes Thema aus Deutschland, wir würden gerne Stimmen von der ukrainischen Linke in Deutschland gehört machen und sagten eigentlich, dass sie gerade mit dem Thema sich auch nicht beschäftigen wollten, weil sie eben auch direkte Übergriffe auf sie gab. Umso vorher war ich dann, als Anfang Januar erste Position der ukrainischen Linke auch hier in Deutschland veröffentlichen konnten. Um Was waren das hatten. für Übergriffe, die es da gab? Also wirklich tägliche Angriffe gab es äh, auf ukrainische Linke, zum Beispiel als sie gefordert hatten, dass das Asov bataillon ein faschistisches Bataillon äh, aufgelöst wird. Da gab es auch wirklich direkt physische Übergriffe, ähm, auch auf Partner von uns. Und ähm, auch unser Büro wurde schon von rechten Kräften angegriffen. Also man ist wirklich eine sehr feindliche Umgebung äh, für linke Kräfte in, im Land selber. Vielen Dank für diesen Bericht und für deine Einstellung. Entschuldigt bitte die kleine technische Störung, die kleine Pause, die wir aufgrund der Technik kurz hatten. Ich hoffe, dass wir jetzt besser zu verstehen sind. Wir machen direkt weiter. Vielleicht lohnt es sich noch mal, einige Stichworte auch zur Ukraine in Erinnerung zu rufen. Die Ukraine ist ja eine, ein sehr junges Land, erst seit 1991 unabhängig. Das Land ist geografisch in dem Sinne gespalten, als dass verschiedene Regionen sich unterschiedlich zu Russland positionieren. Die Nordostukraine ist. Ist quasi geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ukrainische Soldaten kämpfen gegen russische Separatisten. Und du hast bereits auch ähm, feindliche Angriffe von rechts auf linke geschildert, die sich ja dann auch anderswo im Land abspielen. 2013, 2014 sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, haben nicht nur gegen Korruption protestiert, sondern auch für eine Annäherung an die EU, die die Mehrheit der Ukraine in sich wünscht. Es kommt 2014 zur sogenannten Revolution der Würde, wie es in der Ukraine genannt wird und Russland ist von diesen Entwicklungen ganz und gar nicht begeistert. Es nimmt die Krim im Schwarzen Meer ein. Inzwischen hat Russland hunderttausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine positioniert. Als Grund nennt Putin, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten soll. Dafür will er gerne Garantien haben. Und es gibt offenbar keine einheitliche Interpretation des Verhaltens Russland. Die einen sagen, es wird zum Krieg kommen, die anderen verneinen das. Aber Inge, fragen wir mal so, wenn Russland keinen Krieg will, warum stehen dann 100, über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine? Also es ist zweifellos eine Machtdemonstration. Aber ich glaube, man muss diesen Konflikt, und das ähm, hast du auch, glaube ich, richtig benannt, man muss ihn früher ansetzen. Also man sollte ihn auch nicht als ukrainisch-russischen Konflikt betrachten, sondern der Westen muss eben auch sehen, dass er selber ein Akteur in diesem Konflikt ist. Das beginnt eben mit den mündlichen Zusagen seitens der NATO-Staaten, seitens des Westens, dass es eben keine NATO-Osterweiterung gibt. Man muss ja klar sehen, dass die NATO ihre, ihre Existenzgrundlage mit dem Zerfall des, der Warschauer, des Warschauer Paktes, des Warschauer Vertrages Ihre Existenzgrundlage verloren hatte und dass ähm, trotzdem eben es eine Osterweiterung dann der NATO und auch ein Zerren an der Ukraine gegeben hat seitens der Europäischen Union, was ähm, Assoziierungsabkommen anbelangt. Und das hat dieses Land innerlich zerrissen ähm, in einer Weise, ähm, die also bestimmte Reißlinien, die du ja auch angesprochen hast, ähm, dann wirklich ähm, bis zum Zerbersten gebracht hat. Also das fängt damit an, dass man im Osten einen relativ wohlhabenden Teil hat, der gleichzeitig noch stark industrialisiert ist, aber mit starken Bindungen-Exportmärkten, vor allem in den eurasischen Raum, vor allem nach Russland, der im Zuge der, der Assoziierung mit der Europäischen Union eben letztlich deindustrialisiert worden wäre, also wo eben sehr viele Wohlstandsverluste auch der Fall gewesen wären. Und diese Art von sozusagen Zerren an einem ja sehr jungen Staat, der auch noch in der Nationalitätenfindung und Bildung ist ähm, und äh, in dieser Nationalitätenfindung durchaus auch mit extremen, durchaus chauvinistischen Kräften, mit antisemitischen, mit antiziganistischen Kräften ähm, äh, zu tun hat. In dieser Situation war eben ähm, das, das Zerren an der Ukraine ähm, ein Fehler seitens des Westens und an dieser Position oder an diesem Punkt sind wir immer noch, ähm, wo eben die russische, ähm, äh, der russische Staat jetzt eine Machtdemonstration hat und was ich interessant finde, ist aber ähm, die Frage, ähm, ab wann es, ähm, du hattest gesprochen, dass du in der, in der Ukraine warst im Dezember, ab wann wir eigentlich ähm, diese Kriegsfurcht bekommen haben also, und von wo die kam. Es war eigentlich seitens der Biden-Administration, die sagte, dass sie Geheimdienstinformationen hatten, ähm, dem, denen zufolge es zu einer Invasion seitens ähm, russischer Truppen kommen würde. Ähm, äh, irgendwann ist sogar der, der ukrainische Prozide Präsident Zelensky ja zurückgerudert, ähm, also vor äh, zwei Wochen ungefähr, ich glaube, am 28. Januar war es, als er. Ähm, davor warnte vor einer westlichen Hysterie, vor einer, einer, einer russischen Invasion, ähm, auch aus Angst vor jetzt Kapitalflucht ähm, aus der Ukraine, was ein bisschen vielleicht auch die Stimmung, die du wahrgenommen hast, dem ein bisschen entspricht. Also, dass ähm, der Zelensky sagte: Naja, letzten Endes die Truppen da an der Grenze, das unterscheidet sich nicht von dem, wie es halt 2021 gewesen ist. Und auch da muss man, glaube ich, sehen: ähm, Die Truppenzusammenziehung an der ukrainischen Grenze muss man auch im Kontext sehen, natürlich des größten NATO-Manövers äh, seit Ende des Kalten Krieges, äh, Trident äh, Juncture in Norwegen, einem Grenzland äh, von Russland, äh, wo äh, 50.000 Soldaten aus 29 Staaten eben in, in ein militärisches Manöver äh, involviert waren. Äh, und die Truppen, die ständig im Baltikum äh, postiert sind, das sind natürlich auch keine Friedenstruppen und auch keine Truppen, die äh, dafür sorgen, dass legitime Sicherheitsinteressen seitens Russland äh, dann auch ähm, gewürdigt oder, oder respektiert werden. Also es ist ein Säbelrassen auf allen Seiten, das sehr gefährlich ist, weil man durchaus in den Krieg schaukeln kann. Wir werden sicherlich gleich auch nochmal auf die Zustände mit, den internationalen, mit der internationalen Staatengemeinschaft zu sprechen kommen. Lasst uns nochmal bei der Ukraine bleiben. Ihr habt es schon angerissen, wir haben es auch etwas gehört, dass die wirtschaftliche Situation desolat ist. Quasi Viele Menschen leben unterm oder am Existenzminimum. Könnte denn die ukrainische Regierung überhaupt diese Probleme, vor denen die Menschen stehen, angehen angesichts dieser Situation? Vorausgesetzt, sie hat ein Interesse daran, diese Probleme auch anzugehen. Ist das etwas, was im Fokus steht? Also ich glaube, die Ukraine ist einfach in einer sehr schwierigen sozialen Lage. Wir haben sozusagen, wurde ja gerade schon von Ihnen erwähnt, sozusagen eine doch eher nicht weltmarktfähige Industrie im Osten, war es teilweise, wir haben stark landwirtschaftlich geprägtes Land. Teile des Landes, die auch dann eben exportfähig sind in die EU und da sozusagen auch Exporte stattfinden. Aber wir haben dort mit starken Oligarchen zu tun, die dann zum Beispiel bei diesen Exporten aus dem Agrarbusiness ist, das dann nicht in der Ukraine sozusagen versteuert wird, dass es in Sozialsysteme fließen kann, sondern über Offshore-Systeme eigentlich an den Steuersystemen vorbeigeschleust wird und so das Geld nicht im Land bleibt. Was man sagen muss... Wir das heißt sehr reiche Menschen, also Oligarchen, genau. sehr also, reiche Menschen, die... Genau, sozusagen also Milliardäre, sozusagen der vorherige Präsident äh, Petro Poroschenko äh, war ja selber ein, ein Oligarch, äh, hinter Zelensky stand wurden auch Oligarchen vermutet. Es gibt also verschiedene sehr reiche Leute, die auch starken Einfluss auf die Politik nehmen, eben vor Ort, um ihre Interessen sozusagen da durchzusetzen, ihre Kapitalinteressen. Und ähm, ich glaube halt, dass auch der Westen da einen negativen Einfluss für die soziale Entwicklung spielt. Das wird auch von den Linken aus der Ukraine kritisiert, die dann eben fordern, dass nicht weiter neoliberale Reformen, die von den internationalen Geldgebern, IWF und so weiter gefordert werden, durchgesetzt werden, sondern Sozialprogramme für die Ukraine geben sollte. Sie haben zum Beispiel zuletzt jetzt einen ukrainischen Linken im Zuge des Konfliktes einen Schuldenschnitt für die Ukraine gefordert dessen gibt es halt dann eben äh, westlichen Druck, dass das äh, ukrainisches Land, was vorher nicht an Ausländer verkauft werden durfte, jetzt mit einer Bodenreform eben auch verkauft werden kann soziales Kapital, äh, äh, äh, soziales Kapital oder auch so jetzt jüngsten eine Diskussion um eine weitere Neoliberalisierung des Arbeitsrechts vor Ort, wo wir auch ganz klar jetzt aufgedeckt wurde, dass äh, von Großbritannien finanzierte Organisationen dort Lobbying ganz klar Lobbying betreiben in der Ukraine, um weiter das, das Arbeitsrecht zu schleifen und um eben sozusagen und damit soziale äh, Rechte der Beschäftigten der Ukraine weiter zu schleifen. Und das ist einfach ein riesiges Problem für die Ukraine, dass es eine schwerlich, äh, also kaum eine ökonomische Entwicklungsperspektive gibt. Der Green Deal der EU würde auch nichts Grundlegendes daran ändern, dass die Ukraine eigentlich ein Lieferant an günstiger äh, Rohstoffe ist. Äh, und wenn es eine neue Energie ist, auf, was auf dem Land erzeugt werden kann, dass Es ist keine nachhaltige Entwicklungsperspektive, die auch bei den Leuten vor Ort ankäme. Und das ist eigentlich, glaube ich, was die Ukraine eigentlich bräuchte, anstatt dieses Konflikts ein Aufbauprogramm, internationale Geldprogramme, um einfach die Wirtschaftsorte nachhaltig zu entwickeln und so auch einen Aufschwung für das gesamte Land zu bringen und dann natürlich noch in eine ukrainische Entscheidung, wie die Gelder verteilt werden und eben soziale Fragen weiter nach vorne gestellt werden können. All das findet nicht statt, weil der Konflikt diese Themen überlagert und eben soziale Forderungen dadurch auch an die Seite drückt. Vielen Dank. Ähm, Inga, wie ist es denn? Wir hören häufig kein Reden über die Ukraine ohne die Ukraine. Du sagst, ähm, Russland verhält sich zwar imperial, aber defensiv imperial. Was bedeutet das? Also es wird, wird ja häufig argumentiert, ähm, auch ähm, also das man natürlich die osteuropäischen Staaten und ihre Sicherheitsinteressen da berücksichtigen muss. Und das steht außer Frage. Da hat man als Deutscher auch eine besondere Verantwortung. Ich meine, als Deutschland hat in seinen Kriegszielen im Ersten Weltkrieg koloniale Interessen gehabt, hat die Kolonie Oberost gegründet. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg sozusagen in diesen Ländern unglaublich barbarisch gehaust, also hat die Jerusalems des Ostens im Holocaust vernichtet und von daher sind es natürlich sehr, sehr wichtige oder hat man als Deutscher da auch eine Verantwortung, diese Sicherheitsinteressen zu respektieren. Polen beispielsweise hat man, hat man hier viel zu wenig Sensibilität dafür, dass dieses Land auch durch Preußen dreimal geteilt worden ist, also seine, seine nationale Selbstständigkeit verloren hatte. Von daher, das, also das würde ich auch alles teilen. Gleich, nichtsdestotrotz muss man sich auch vergegenwärtigen, dass natürlich die Aufspaltung also Osteuropas in Kleinstaaten und kleine Nationalstaaten auch durchaus Teil der, der, der narzisstischen Herrschaftsstrategie im Osten gewesen ist. Und dass Teile derer, die sich dann auch als Rechtsextreme am Maidan beteiligt haben, die dann kurzzeitig auch in der Poroschenko-Regierung involviert waren, also von der Swoboda, der sogenannten Freiheitspartei, dass diese durchaus in dieser Tradition sich auch sehen, also halt der ukrainischen nationalistischen Kräfte, die durchaus auch im Holocaust beteiligt waren und ähnliches kann man auch für die SS-Hilfsdivision im Baltikum sagen. Also das ist durchaus eine sehr sensible Sache und von daher also Verantwortung ja, Sicherheitsinteressen sind legitime Sicherheitsinteressen, damit muss man argumentieren und trotzdem ist das Argument, dass es ja eine souveräne Entscheidung sei, wenn jetzt beispielsweise die Ukraine sagt, sie möchte eine NATO-Mitgliedschaft haben, dann ist es etwas, was vom Westen durchaus auch heuchlerisch betrieben wird, weil ähm, der Westen es historisch niemals zugelassen hat, die USA, dass zum Beispiel das souveräne Kuba ähm, äh, ähm, Atomraketen aus der Sowjetunion damals 1961 während der Kuba-Krise in Kuba stationieren wollte, also direkt vor der amerikanischen ähm, Grenze, ähnlich sozusagen und dann ist es natürlich heuchlerisch ähm, zu argumentieren, es gäbe ein souveräne, eine souveräne Entscheidung. Klar kann natürlich die Ukraine ähm, ähm, beantragen, Mitglied der NATO zu werden, wobei auch große Teile der Bevölkerung da durchaus nicht unbedingt ähm, dafür sind. Also es gibt so Umfragen, denen zufolge so 40 Prozent oder sowas ähm, sind, hatte ich zuletzt gelesen. Ähm, unabhängig davon, also dass es gestiegen ist, zugehalt der russischen, ähm, na, sozusagen des russischen Agierens in in dem sogenannten Neurussland, äh, Luhans, Donetsk, aber ähm, dass trotzdem auch das nicht unbedingt eine souveräne Entscheidung wäre. Aber selbst wenn es so käme, ähm, kann man natürlich sagen, es gibt größere ähm, sicherheitspolitische Interessen in Europa ähm, in Richtung eines entmilitarisierten, auch von Atomwaffen ähm, be befreites Europa, ähm, das eben eine solche Mitgliedschaft ähm, für nicht sinnvoll erachtet. Also ein souveräner Staat kann, kann das beantragen, aber man könnte auch aus friedenspolitischen Gründen sagen, ähm, schön und gut, ihr könnt es beantragen, aber wir wollen das nicht. Wir wollen eigentlich eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands und haben dafür auch Institutionen von der KSZE über den Europäischen Rat und so weiter. Du hast gerade schon einige Aspekte angesprochen, die vielleicht erklären, weshalb Russland und die Ukraine sich eigentlich, wo sie mal eine Einheit waren und die Ukraine ja auch so als Annäherer der Sowjetunion gegolten hat, also vor, einiger, vor einigen Jahren, heutzutage spricht man da eben nicht mehr von. Erklärt das so ein bisschen, du hattest so ein paar Stichworte genannt, weshalb die sich heute vielleicht feindlich gegenüberstehen? Also sozusagen... Ich glaube, wir haben es einfach damit, was Inga schon angesprochen hat, mit einer Nationalitätsbildung zu tun, noch nicht abgeschlossenen Nationalitätsbildungsprozess. Und das würde ich auch äh, sagen für eigentlich fast alle postsowjetischen Staaten. Ähm, sagen, man müsste erstmal ein neues Nationalnarrativ schaffen und das ist auch in der Ukraine eine wechselvolle Geschichte gewesen. Also wir haben keinesfalls eine eindeutige Entwicklung seit 1991 bis heute. Sondern es gab auch verschiedene Wechsel in der ukrainischen Politik. In der, sozusagen, lässt sich sehr gut eine Geschichtspolitik verfolgen, welche Themen in den Vordergrund gerückt wurden. Einerseits eben dann an Themen, dass man von Russland, von Moskau und der Sowjetunion beherrscht wurde, unterdrückt wurde, oder ob man eher das sowjetische Erbe nochmal nach vorne stellt. Diese Entwicklung gibt es. Und das ist einfach noch ein nicht abgeschlossener Nationalitätsbildungsprozess, der mit politischen Interessen sich überlagert. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr wichtig ist. Das sind politische Interessen, die damit reinspielen, in diesen Nationalitätsbildungsprozess. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre, das hat eine ganz klare Richtung und haben wir genommen auch befeuert durch das russische Agieren, das muss man auch sagen. Mhm. Ich glaube, durch das russische Agieren 2014 und folgende ist es nicht mehr ganz so sehr gespalten. Das Land. Das hat einerseits damit zu tun, dass gerade die russlandfreundlichsten Teile, Krim und auch Teile des Donbasses, jetzt eben nicht mehr unter Kontrolle der, russischen, der ukrainischen Regierung sind. Und die also dann auch bei diesen ganzen Umfragen keine Rolle mehr spielen. Aber auch wenn man das abzieht, gab es trotzdem eine klare Entwicklung hin zu einer stärkeren, ich würde mal sagen, Westorientierung. Teilweise drückt sich das in der NATO-Orientierung aus, aber eben auch in der Orientierung Richtung Europa. Und ich glaube, das ist einfach ein riesiges Problem. Eben man muss eine Lösung finden, wie man da rauskommt, dass diese Nationalitätsbildung eine inklusive Nationalitätsbildung werden kann. Und das kann sie nicht durch internationalen Druck, ganz klar auch nicht durch russische, russische Agieren. Sozusagen es bildet sich kein eigenständiges Narrativ raus, was alle Ukrainerinnen mitnehmen kann, mhm. solange es eben diese Kriegsdrohung im Osten gibt, solange dort Truppen aufmarschieren, solange dieser Konflikt nicht deeskaliert wird und beigelegt wird. Und solange werden wir diese Nationalitätsbildungsprobleme äh, sowohl äh, äh, in der Ukraine haben, und angemerkt, es gab sie ja auch in Russland, also wenn man an den konflikt mhm. denkt. Da gab es auch sozusagen ganz klare Nationalitätsbildungsprozesse äh, und Konflikte, die damit einhergehen. Was ist denn außer, dass Russland nicht will, dass die Ukraine der NATO bei, äh, beitritt? Äh, was sind denn weitere Interessen, die Russland verfolgt? Ich glaube, man kann das in verschiedene Punkten unterteilen. Die Krim hatte ein ganz klares Interesse, dort ist die Schwarzmeerflotte äh, Russlands stationiert. Hat, äh, das ist einfach ein militärisch sehr, sehr bedeutsamer Teil für Russland gewesen. Ähm, weshalb auch das unübliche eigentlich für russisches Agieren direkt nach Russland eingegliedert wurde. Wir sehen ja das Agieren von Russland in anderen Konflikte äh, in Georgien und so weiter. Dort äh, wurden nicht Teile des Landes dann Russland angeschlossen, äh, sondern vor Ort äh, de facto Regime dann unterstützt. Ähm, das heißt, da gab es ein ganz kleines militärisches Interesse. Weitere Interesse ist glaube ich äh, von Russland äh, einfach die Unterstützung der äh, äh, sozusagen also sozusagen das, das, die, der Schutz des Banners von Russland für alle russischsprachigen Menschen, Denn sozusagen Russland ist das stark wird die russische Welt, die man schützen will, und ich glaube eigentlich auch geht es in den jetzigen Verhandlungen nicht konkre um konkrete Interessen im Donbass, sondern um die Weltgeltung und sozusagen das ist ein Teil, den glaube ich Russland jetzt schon erreicht hat, die USA und Russland verhandeln. Das hatten wir letztes Jahr schon gesehen, als wir im Frühjahr den Truppenaufmarsch hatten, dann haben sich Biden und Putin getroffen und miteinander gesprochen, auch das wir vorher nicht mehr hatten, wir erinnern uns an die Worte Russland, eine Regionalmacht nachdem die aus den USA von Obama kam, das ist natürlich eine Kränkung für, den, für Putin, würde ich mal sagen, um als Regionalmacht abgestempelt zu werden. Und das hat er jetzt mit diesem Truppenaufmarsch und dem Erzwingen mit auch militärischen Mitteln, die auch angekündigt waren, der Gespräche erreicht, dass wieder auf Augenhöhe gesprochen wird. Das ist, glaube ich, ein stärkeres Interesse, als es ein konkretes Interesse im Donbass gibt, dass man irgendwas mit diesem Donbass machen will. Man will wenn dass die Ukraine in die NATO kommt und man möchte sozusagen wieder auf Weltmacht, also Großmachtniveau angesehen werden und über die europäische Sicherheit verhandeln. Ich glaube, da liegt auch ein Teil dieses Schlüssel zum Konflikt, dass in den 90 er was du erwähnt hast, nicht eine europäische Sicherheitsstruktur gefunden wurde, wo eben Nationalitätsbildungsfragen und sowas drinnen ausgehandelt werden können, sondern von diesem Konflikt jetzt überlagert werden. Man will eine Großmacht sein. Hat man sich deswegen China jetzt in dem Konflikt an seine Seite geholt, ähm, auch als Rückversicherung hat China das scheinbar gemacht, wenn es Taiwan einnehmen will, damit es Russland auf seiner Seite hat. Muss man davon ausgehen, dass wirklich Russland keine geografischen Interessen hat, sein Gebiet zu erweitern? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was war das für eine Strategie? Was steckt dahinter? Ist es wirklich, wieder als Großmacht auftreten zu wollen? Es ist doch eine Großmacht. Also ich glaube, dass... Ähm die ähm, Eingliederung der Krim, die ja auch ähm, also quasi im Rahmen der Sowjetunion, ich glaube 1954 war es, auf jeden Fall Mitte der 50er, ähm, also noch vor dem 20. Parteitag der KPDSU, an, an die Ukraine kam, ähm, obwohl auch in diesem Gebiet ähm, ja ethnisch eher russischstämmige äh, äh, Bevölkerung leben, der die Schwarzmeerflotte da äh, stationiert ist. Ähm, das war so natürlich nicht vorgesehen. Und ich glaube, dass das eher quasi eine Art defensiver oder also so, wenn man schon den ganzen Kuchen nicht bekommt, dass man sich dann eben ein Stück davon sichert. Ähm, das wurde im Westen so gesehen, dass hier wieder eine Großmachtpolitik gemacht wird, die ins 19. Jahrhundert zurückfällt, wo eben nationalstaatliche Grenzen nicht mehr sicher sind. Ähm, dazu muss man wohl sagen, dass ähm, die Büchse der Pandora eigentlich durch den NATO-Krieg 1999 im Kosovo ähm, äh, als unter ähnlichen Bedingungen eine Volksabstimmung unter militärischen äh, Kriegsbedingungen äh, dazu führte, zur Abspaltung des Kosovo von Serbien Montenegro, dass also im Prinzip diese Art von ähm, ähm, Rückfall tatsächlich eine Vorgeschichte hat ähm, und dass natürlich jetzt aus der Perspektive auch ähm, nicht nur Russlands, sondern auch Chinas ähm, sehr viel an Glaubwürdigkeit, an Porzellan zerschlagen worden ist durch westliche Politik, wenn es eben die, die mündlichen Zusagen gab, keine NATO-Osterweiterung, wenn es ähm, eben ähm, und dann plötzlich, also oder auch das... Ähm, Be ähm, es Bekenntnisse oder wenn der Westen behauptet, er würde regelbasierte und wertebasierte Außenpolitik beispielsweise wollen, aber gleichzeitig ähm, im Kosovo-Krieg beispielsweise das Völkerrecht keine Rolle mehr spielte, wenn der Westen dann in der Lage war, ähm, mit ähm, einer Koalition der willigen und monströsen äh, Kriegslügen ähm, plötzlich gegen einen ehemaligen Verbündeten, ja übrigens Saddam Hussein, ähm, Krieg zu führen, wenn beispielsweise mit ähm, der sehr flexiblen UN-Resolution 1973, in Libyen auch ähm, eigentlich aus einer Flugverbotszone eine Regime-Change-Politik gemacht wurde. Das ist ja nicht so, dass das nicht registriert werden würde in, ähm, in, in Russland und in China. Und das hat, glaube ich, sehr viel an Vertrauen zerschlagen, wo auch Friedenspolitik darauf hinarbeiten müsste, ähm, wechselseitig Vertrauen auch wieder aufzubauen, was natürlich voraussetzt, dass man sich selber als Teil des Konflikts sieht, ähm, und auch selber ähm, die versucht die Perspektive des anderen ähm, zu übernehmen und das wenn man so die deutsche Publikations äh, so die die breite Öffentlichkeit sieht also äh, jemand wie Jürgen Thumann, da hat man das Gefühl also der sieht nur noch seine eigene Wer Perspektive ein Zeit ähm, Außenpolitik Kommentator der tatsächlich Slavistik auch studiert hat aber ähm, der letzten Endes in einer Weise ähm, blind ist für die Pers also sich selber so zu sehen wie man wie man von außen gesehen wird und Interessant ist natürlich die Frage, inwiefern ist es ähm, rational oder also welche Interessen spielen da eine Rolle? Also ähm, ist es eigentlich im Interesse der USA, ähm, Russland in die Arme Chinas zu treiben? Wir haben jetzt ja dieses Joint Statement auch im, aus Anlass jetzt, ähm, also von Russland, der russischen und der chinesischen Regierung, ähm, vor drei, vier Tagen bekommen aus Anlass dann der, der Eröffnung der ähm, Olympischen Spiele in China. Ähm, da werden natürlich schon... Ähm, Forderungen erhoben nach einer, einer anderen, einer multipolaren Weltordnung und das müssen die USA eigentlich fürchten. Also ein, ein russisch-chinesisches Bündnis. Von daher glaube ich, ist auch, dass die USA nicht unbedingt das Interesse haben, die Ukraine vor allem, wenn sie im Konfliktfall ist, es gilt, ist gegen NATO-Regeln, also die Ukraine in die NATO aufzunehmen und Trotzdem, also ich glaube, das müsste man auch mal klären. Also was sind eigentlich die Gründe, die diesen Konflikt so anheizen und welche Interessen spielen da eine Rolle? Weil ich glaube, dass weder Russland ein Interesse hat, sich irgendwie ähm, äh, den Donbass ähm, einzuverleiben, ähm, noch halt, dass äh, es ein Interesse gibt, unbedingt die Ukraine in die NATO aufzunehmen, was den Konflikt weiter anheizen würde. Die USA, du hast es schon angesprochen, haben auch Truppen in, der Region, äh, entsand, in die Region entsandt, mehrere Tausende. Was, was wollen sie damit signalisieren? Das ist ja eine ganz klare Machtdemonstration auch. Was soll das bedeuten? Ja, es gibt Stimmen, die, die ähm, glauben, dass es äh, ähm, nicht auf Anthony Blinken, den Außenminister, zurückzuführen ist, der ein Scharfmacher ist, gerade in der Russlandfrage, der ist bei der Sanktionenfrage gegen Russland, ähm, ähm, als er Teil noch der Obama-Administration war, ähm, aufgefallen, dass er selbst die Selbstkritik des Westens an Sanktionspolitik, die die Zivilbevölkerung trifft und eben nicht nur Oligarchen. Ähm, darüber ist er weit hinausgegangen. Er hat gesagt, das werde ähm, so ein bisschen im, im, im Buch, ähm, nicht wortwörtlichen Sinne, aber ähm, äh, die Zivilbevölkerung solle das merken, ähm, was für Kosten sie zu tragen hat, wenn sie Oligarchen ähm, und Autokraten wie Putin unterstütze. Das war ähm, das, wie er da argumentiert hatte. Das fällt weit hinter die Selbstkritik, was ähm, äh, Sanktionspolitik anbelangt, zurück. Möglicherweise ist es auf ihn zurückzuführen. Ähm, äh, möglicherweise ist es aber auch quasi die, die rechte Opposition, ähm, auf die beiden, der ja innenpolitisch stark angeschlagen ist, auch äh, reagiert. Also dass er ähm, sich da als ähm, der gegen, zu profilieren versucht, gegen den Vorwurf, er sei ein, ein Weichling ähm, in dieser Frage. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung sozusagen, ich glaube, dass, wenn man jetzt nur auf sozusagen Russland, USA guckt. Sehen wir was nicht, dass auch die mitteleuropäischen Länder, gerade auch die östlichen EU-Staaten, selber das fordern, also selber einen harten Kurs gegenüber Russland fordern? Mhm. Da können wir jetzt mit der Geschichte zurückgehen. Die Teilung Polens war ja nicht nur Preußen daran beteiligt, ja. sondern auch das äh, Zarenreich war daran beteiligt. Kathünen natürlich als genau, nationales Trauma. Äh, im Baltikum können wir jetzt auch die ganze Geschichte, wir können es nicht sozusagen in der ganzen Breite ausbreiten, aber es gibt eben geschichtliche Entwicklungen, die heute zu einer Wahrnehmung Russlands Bedrohung führen. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch sehen muss, dass gerade diese Staaten äh, dann sehr resolut auch einfordern, dass bei ihnen NATO-Truppen stationiert werden zur Verteidigung. Wir erinnern uns noch an die Einladung an Trump in, nach Polen, doch ne, Fort Trump zu errichten und so weiter. Also es gibt auch diese Stimmen ähm, aus diesen Staaten. ich glaube, das ist etwas, äh, was man dann auch wieder beachten muss. Äh, wir sagen es ist eine europäische Frage im Endeffekt, merke, dass wir nicht auf dieser großen Mächteebene bleiben, sondern auch gucken, welche Akteure es vor Ort gibt, welche Interessenlagen dort sind. Weil das ist auch ein bisschen die Kritik der ähm, ukrainischen Linken. Die sagen ja, jetzt gerade wird wieder darüber gesprochen, welche Sicherheitsinteressen Russland hat. Okay. Aber sozusagen die Frage war eigentlich, wie groß muss man sein, um berechtigterweise Sicherheitsinteressen artikulieren zu können? Sozusagen hat die Ukraine auch eigene Sicherheitsinteressen. Kann sie die haben, sozusagen? Kann sie die vertreten? Was bedeutet das? Weil de facto ist die Ukraine ja ein Land, was jetzt seit acht Jahren sich im Kriegszustand befindet mit all den negativen Konsequenzen. Wir haben es in der sozialen Perspektive am Anfang schon kurz erörtert. Hat, aber auch andere Fragen der internationalen Abrüstung, wie es laufen soll. Die ukrainische Linke erinnert auch an das Budapester Memorandum, die Ukraine hat ihre Atomwaffen abgegeben gegenüber einer Garantie unter anderem von Russland, der territorialen Integrität, und dass niemals Waffen gegen sie angewendet werden, das wurde gebrochen, das heißt, dieses ganze ähm, Vertrauensbildungsprozess ist größer als nur Russland-USA oder Russland-NATO, sondern umfasst super viele Staaten und super viele Akteure, was auch so kompliziert macht, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Idee einer Finanisierung, sprich eines neutralen Staates, wie in Finnland dann hat im Kalten Krieg, zwischen dem Westen und der Sowjetunion und vertritt, dann muss natürlich aus dem Land getragen sein. Und ich glaube, das ist die große Frage, wie man dazu kommt, man eigentlich eine Lösung zu finden, die von allen getragen wird. Das erfordert natürlich Zugstände vom jedem, aber man muss jede Sichtweise eigentlich mit einbinden und das zusammenbinden und das ist sozusagen fordert sehr viel diplomatisches Fingerspitzengefühl. Die, die Tragik ist natürlich, dass also in der West- und Ostbindung da eben handfeste Interessen dahinter ähm, dahinterstecken. Ne? Also die ähm, ähm, Oligarchen, die von der Westbindung, von der Integr oder Assoziierung mit der Europäischen Union oder Aufnahme sogar in den, den ähm, europäischen Wirtschaftsraum ähm, profitieren würden ähm, und die das anstreben und gleichzeitig natürlich auch die, ähm, dann ähm, Industriekapitalisten, ähm, eher nationalstaatlich und auf Russland orientierten, ähm, die, die natürlich das fürchten müssen. Ne? Und die Frage wäre, inwiefern ähm, eine Lösung entstehen könnte, vielleicht auch dem, aus dem Minsk II Abkommen, das ja vor, eigentlich vorausgesehen hatte, ähm, von 2015, ähm, also ähm, ne? ein Dialog, ein Autonomiestatus, ähm, der, der Ostrepubliken unterhalten einen Waffenstillstand, der auch eingehalten wird und ähm, und darauf da müsste man könnte man eigentlich zurückkommen. Die Frage wäre, ob daraus dann ein ein demokratischer Nationalstaatsbildungsdialog entstehen könnte, der langfristig ähm, die Sicherheit der Ukraine in einer letztlich in einer europäischen Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands sieht. Weil ich glaube, man muss auch sehen, wenn man realistisch ist, also 5.000 Helme aus Deutschland und ein paar tschechische Waffen, ein paar Baltikumswaffen und ein paar britische Waffen und ein bisschen was aus den USA, wird jetzt nicht in der Lage sein, das ukrainische Militär gegen russisches Militär zu verteidigen. Und die Frage wäre, ob der Westen überhaupt bereit wäre, in einen atomaren Konflikt oder in einen Konflikt mit einer Atommacht zu gehen und quasi die Ukraine so zu behandeln wie Polen ähm, am 3. September 1939 von England äh, und Frankreich behandelt worden ist, dass sie Deutschland damals dann den Krieg erklärt haben, also nach dem deutschen ein Überfall auf Polen. Ähm, das bezweifle ich nämlich auch und vielleicht könnte daraus aus so einer realistischen Einschätzung ähm, auch ein Dialog oder ein Diskurs entstehen, der ähm, ähm, dazu führen kann, dass eine ähm, äh, Entmilitarisierung und eine auf Diplomatie und Abrüstung orientierte äh, neue, neue Ostpolitik letzten Endes im Interesse der Zivilbevölkerung, vor allem in der Ukraine, aber auch in Russland und auch in Europa sind, weil wir befinden uns in einem neuen globalen Wettrüsten und äh, das ist nicht nur eine Kriegsgefahr, die wir damit haben, sondern es ist auch, dass diese Mittel brauchen wir ähm, in, in der sozialen Frage, in Kinderarmut, in zerfallener Infrastruktur, zerfallenen Schulen, wir brauchen sie für den Klimawandel. Hab, wenn du von Wettrüsten sprichst, jetzt ist ja eine zentrale Forderung der Linken auch Abrüstung. Jetzt haben wir es mit Nuklearmächten zu tun. Wie realistisch ist denn diese linke Forderung überhaupt nach Abrüstung? Naja, wir ha haben es gesehen, dass ähm, als Donald Trump Präsident war, der inf vertrag also der Atomwaffenschwervertrag, aufgehoben worden ist, ähm, äh, auch mit Blick auf äh, China, weil eben ähm, sozusagen ein bilateraler Vertrag nur zwischen ähm, den USA und Russland war. Beide waren daran beteiligt, ähm, die USA vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, man wird nicht drum herumkommen. Ähm, quasi diese Arten von Abrüstungsverträgen ähm, wieder in den, in den Blick zu nehmen. Ähm, und äh, da ist, ähm, also ist die Entwicklung weltweit, ähm, die ein neues globales Wettrüsten, eine Militarisierung des Westpazifiks, so wie seit 1945, nicht mehr äh, natürlich sehr ähm, äh, kritikabel, und ähm, also aus einer linken Perspektive oder aus einer friedenspolitischen Perspektive weil sie eben Ressourcen bindet, die wichtig wären und weil sie uns ähm, durchaus immer wieder an, an relativ nah an den Konflikt gebracht hat. Also nehmen wir einfach den Stellvertreterkrieg in Syrien, ähm, wenn ähm, Grüne und ähm, Sozialdemokraten einige ähm, forderten, eine Flugverbotszone in Syrien zu errichten, ähm, das hätte bedeutet, ähm, die von Assad ja, zu Hilfe gerufenen, durchaus völkerrechtskonform, ähm, russischen Flugzeuge abzuschießen. Dann wäre man direkt in so einem, äh, einer Konfliktsituation gewesen und das ähm, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vielleicht muss man das auch bei einer jungen Generation, die, wo jetzt die ganzen Generationen, die den Krieg, den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, ähm, das auch immer wieder verdeutlichen, dass Frieden nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, und äh, dass sozusagen man aktive Friedenspolitik betreiben muss, dass es auch zu Kriegen kommen kann, wo am Ende jemand, die meisten sagen, naja, so hatten wir es auch nicht gewollt. Wir kommen auch sicherlich gleich nochmal auf weitere Anstrengungen in der Diplomatie zu sprechen, zum Beispiel ähm, Deutschlands Rolle. Wir haben hier eine Frage aus dem Publikum bekommen und an dieser Stelle auch gerne nochmal die Aufforderung, weitere Fragen auf YouTube oder Facebook zu stellen, wenn wir schon die Experten hier haben im Haus. Wir wollen die Fragen dann im Laufe der Sendung auch beantworten. Eine Frage kam gerade rein und zwar, hat die USA nicht auch ein ökonomisches Interesse an einem Konflikt zwischen der EU und Russland, gerade im Hinblick auf die geplante Lieferung von Fracking-Gas aus den USA nach Europa und vor allem nach Deutschland. Wie schätzt ihr da die Aussage von beiden ein, die USA würde die Pipeline verhindern? Würde das auch gegen, gegebenenfalls gegen Deutschland durchgesetzt? Also, ähm, ich denke, dass ähm, es durchaus. Ein Interesse daran gibt, also nicht nur, ich würde es nicht ein, also es gibt die Fracking-Interessen. Einfach, wenn man sich überlegt, ab welchen, ähm, äh, ab welchen Energiepreisen sich Fracking überhaupt als Technologie, Technologie lohnt, ne? wie groß, die, ähm, ökonomisch würde man sagen, Skaleneffekt, also wie stark man aus, ähm, die, die, die, die Produktion ausweiten muss von Fracking-Gas, damit eben halt es ähm, ähm, per Einheit dann günstiger wird, dann ist es, gibt es diese, diese ähm, großen Interessen. Ähm, ähm, sozusagen Europa stärker von US-amerikanischem Fracking-Gas abhängig zu machen, was natürlich auch eine, dann eine, geopolitische, eine Verstärkung der geopolitischen Abhängigkeit von den USA bedeuten würde. Ähm, ich glaube, es gibt aber noch andere Aspekte, halt den Aspekt, dass auf der einen Seite, also die USA, einen quasi einen Spagat ähm, meistern müssen. Also auf der einen Seite. Müssen sie ähm, im Prinzip eine Inversion, eine Umkehrung der Politik von Nixon von 71, äh, 73 machen? Das heißt also ähm, äh, quasi sich mit äh, äh, Russland etwas aussöhnen, ähm, um halt die meisten äh, militärischen Kapazitäten und auch geringer gewordenen militärischen Kapazitäten gegen China als ihren Hauptkonkurrenten, also ähm, äh, zu, zu setzen. Also Und das haben sie letztlich unter Trump gemacht. Das hat schon unter Obama angefangen mit dem äh, Schwenk nach Asien ab 2011, 2012. Ähm, und gleichzeitig aber ähm, gehört es auch zur amerikanischen ähm, äh, Geopolitik, das Konflikt, dass sie durch Konflikt auch ihre Weltmachtstellung behalten und dass sie also vor allem eine Einigung des eurasischen Kontinents verhindern müssen. Und dadurch spielt eben, da spielt eben diese Konfliktlage in Osteuropa eine große Rolle. und auf der, also Sie müssen sozusagen auf der einen Seite ihre eigenen Ressourcen im Konflikt mit Russland verringern, da versuchen sie eben mit Forderungen an die europäischen NATO-Staaten das 2%-Ziel, also immer mehr 2% für Rüstung auszugeben, das zu erfüllen. Ähm, um sozusagen mehr Ressourcen frei zu haben für ihren, ihren Konflikt mit China ähm, ähm, und gleichzeitig aber eben nicht zu sehr in diesen Konflikt reingezogen zu werden. Und das ist ein Spagat, ähm, der nicht unbedingt einfach ist, aber vielleicht ein bisschen auch erklärt, ähm, wie teilweise ein bisschen erratische, also ähm, nicht ganz geradlinige Politik dabei rauskommt. Ich glaube, man kann einen zweiten Aspekt auch ergänzen. Ich glaube, es steht die Spekulation dahinter, dass man so auch Russland schädigen kann. Dann, weil natürlich ein Großteil des russischen Staatsbudgets auch auf äh, Rohstoffexporte zurückgeht, äh, gerade äh, dann auch mit Nord Stream 2, was natürlich auch wie das Sozialmodell in Russland erhält, sozusagen den kleinen Gesellschaftsvertrag, bescheidenen Wohlstand gegenüber Akzeptanz der, der großen Politik, ähm, dass man natürlich auch darauf zielt, eben die Ressourcen zu erziehen, wenn weniger exportiert werden kann, und da auch wieder die äh, ostmitteleuropäischen Staaten haben auch Interesse daran. Gerade die Ukraine geht es natürlich auch um Transitgebühren äh, für das Gas, was jetzt noch durch die Ukraine in Richtung Westeuropa geleitet wird, was dann eben, eben vorbei an den Staaten geleitet wird. Deshalb gerade auch die ostmitteleuropäischen Staaten hatten äh, sehr vehement eigentlich das Ende von 1902 äh, fordern. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass diese ganze Politik auch nicht einseitig äh, von Deutschland dann gegenüber Russland ausgerichtet werden kann, weil das auf Protest eben der osteuropäischen Nachbarländer oder auch der Ukraine stößt, um dann eben wieder gesamt europäische Sicherheitsarchitektur hinzukriegen, aber auch eine europäischen Wirtschaftskooperation. Und muss man eben alle mitnehmen. Und ich glaube, das ist sozusagen dann auch ein Zeichen, dass es bei 1902 vielleicht nicht genug gemacht wurde, sie mitzunehmen, eben die anderen Staaten, um eben eine einheitliche Position hinzukriegen. Und ich glaube, das ist wie immer bei diesen vielen widerstreitenden Interessen das Problem. Wie kriegt man es hin? dass es eben alle mitnimmt. Und es ist eben nicht nur die USA, die gerade nach Sanktionen und nach dem Stopp von 1902 äh, den, den Stopp fordert, sondern es sind auch äh, gerade die ostmitgliedischen ja. Staaten. Und die Ukraine macht es auch immer wieder auf. Und ich glaube, da muss man eben dann einen Weg finden, dass sozusagen der Betrieb für 1902 äh, äh, sozusagen auch für diese Staaten getragen wird, mhm. sozusagen, dass es da nicht zu einer Entfremdung führt, weil sonst sehe ich das Problem, ist, dass diese Konfliktdynamik nicht gelöst werden kann, dann, wenn sich dann nur Berlin mit Moskau und Washington einig ist, sondern es müssen sich eigentlich alle miteinander ja. einig werden. Zumal natürlich auch für jetzt die, ähm, äh, die Großmächte in Europa, in der Europäischen Union, also man nicht noch ein Konfliktfeld mit den Osteuropäern haben will. Ne? Man hat ein Konfliktfeld mit Konfliktfeld mit äh, der polnischen, äh, der Fischregierung und auch mit Orban halt, was jetzt die innenpolitischen Maßnahmen anbelangt. Man hat aber auch das Konfliktfeld, dass die Osteuropäer, die ja relativ geringe Staatsschulden haben, äh, das nicht so gern gesehen haben, dass jetzt die Euro-Bonds kamen, letzten Endes als Corona-Bonds, äh, dass also quasi gegenüber den südeuropäischen Staaten, die viel stärkere Staatsschulden haben, da ein bisschen konzilianter gearbeitet worden ist. Äh, und also diese, ne, diese Zerreißtendenzen entlang der Ost-West-Achse in der EU und Nord-Süd-Achse, die spielen dann natürlich auch dann, ähm, eine Rolle, ähm, da den Osteuropäern vielleicht auch zu sehr entgegenzukommen. Ähm Fabien, du hast vorhin schon diplomatisches Fingerspitzengefühl angesprochen. Deutschland hat natürlich auch seine Interessen. Lass uns darauf noch mal tiefer eingehen. Wie äh, Deutschland po äh, pocht derzeit auf eine diplomatische Lösung? Wie hilfreich ist denn diese Position und wie lange kann aufgrund des Drucks zum Beispiel aus den USA Deutschland auch diese Position wirklich einhalten? Ich glaube, es gibt ja da auch nicht eine ganz klare Position der deutschen Regierung, unterschiedliche Tendenzen, äh, Teile der SPD, die dann eher doch auf Ausgleich mit Russland aus sind, während Teile der Grünen, wir uns nur in den Besuch von äh, Habeck äh, letzten Sommer in der Ukraine, wo er sogar Waffenlieferung im Wahlkampf für die Ukraine ins Gespräch brachte, äh, sozusagen, also wir haben da bei der Regierung, finde meines Erachtens noch gar keine einheitliche Position. Das ist auch sozusagen unklar, wo die Reise jetzt im Endeffekt dahin geht. Ich glaube, die jetzige Position ist eigentlich die einzige, sinnvoll, die man durchhalten kann, sagen wir, liefern keine Waffen, weil wir wollen ja Vermittler sein. Wir wollen das die format halt weiter betreiben. Was ist das Normandie-Format? Normandie-Format ist eigentlich das Treffen der ukrainischen, äh, französischen, deutschen und russischen Vertreter, wo eben auch Minsk II die letzte Verhandlung sozusagen stattgefunden hat. Und jetzt in den nächsten Tagen wird auch wieder eine Verhandlungsrunde in Berlin stattfinden, also wo man versucht, durch den Konflikt äh, in einem europäischen Rahmen zu bearbeiten und Lösungen zu finden, wie man aus dem Konflikt rauskommt, ein Waffenstillstand, wie man jetzt wirklich mal den Waffenstillstand verankern kann, wie er untersetzt werden kann, weil es ist de facto kein Waffenstillstand, es kommt immer wieder äh, zu äh, Schusswechseln, Detonationen vor Ort. Und ich glaube, um das Format voranzutreiben, wäre es also nicht möglich, Waffen zu liefern. Wenn man Waffen liefert, hat, macht man sich ganz klar als eine Konfliktpartei, Natürlich hat die Ukraine starke Forderungen, wenn uns an den ukrainischen Botschafter Melnik, der am Sonntag auch im Fernsehen bei Anne Will war und ganz klar gefordert hat, Waffen zu liefern. Aber wenn man dieser Forderung nachgehen würde, würde man natürlich an sozusagen seine Vermittlerposition verlieren und könnte nicht mehr beanspruchen, dass man zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Was du ja sagte, Inga, ich glaube, jede Seite muss ihre Konfliktrolle verstehen und sozusagen vielleicht auch ehrlich eingestehen, damit man miteinander reden kann. An. Und äh, genau deshalb würde ich sagen, es muss eigentlich diese Position beibehalten, keine Waffenexporte in die Region, noch steht da die Bundesregierung, auch wenn es erste Äußerung von Scholz kamen, zum Beispiel nach Litauen, mehr Truppen zu verlegen, das ist jetzt nicht direkt die Ukraine, das ist nicht direkt die Lieferung, aber es wäre natürlich auch von Russland nicht als Zeichen einer wahren Vermittlerrolle wahrgenommen werden. Das heißt, da muss man sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen, wenn man es nochmal mal die Lieferfahrt retten will, sollte man dem Druck, der in den Medien ja da ist, Waffen zu liefern, eindeutig widerstehen. Hier fragt, vielleicht kann man direkt daran anschließen, Karl-Heinz Heinemann auf YouTube, braucht die Ukraine wirklich Waffen? Angeblich sei sie der, einer der zehn größten Waffenexporteure, weil sie ja eine entwickelte Waffenindustrie aus der UdSSR geerbt habe. Ich glaube, dann jetzt gibt man sich dann militärische Überlegungen, welche Waffen werden dort produziert, reicht es aus? Ähm, moderne Waffen wie Drohnen werden noch nicht in der Ukraine produziert, obwohl es der erste Annäherung zwischen der Türkei und der Ukraine gibt, um auch vielleicht Drohnenproduktion in der Ukraine zu haben. Das heißt, welche Waffen werden vor Ort produziert, reichen sie aus, um einen Krieg zu führen? Aber ich glaube, damit sind wir wie in der militärischen Logik drin, sozusagen. Wir nehmen eigentlich in Kauf, dass es einen Konflikt geben wird, dass es eine militärische Auseinandersetzung geben wird, und zwar nicht in niedriger Intensität, wie sie jetzt derzeit ist, ist, sondern wirklich eine große ähm, äh, Eskalation des Ganzen. Und ich glaube, da stellt man eigentlich die falsche Frage aus der linken Perspektive. Sozusagen unsere Frage kann ja nicht sein in, was eben viele Thinktanks anstellen, denn wie muss sich die Ukraine militärisch ausrüsten? Wie muss der Westen sich militärisch aufstellen, um aus eine Position der Stärke mit Russland zu verhandeln? Dann sind wir in militärischer Logik drin. Und ich würde sagen, die Linke muss dafür einstehen, dass wir aus der militärischen Logik aussteigen, weil eins ist klar, wenn es zum Konflikt kommt, und das hast du ja auch gesagt, dann stehen im Endeffekt, wenn alle Seiten reingehen, Atomwächte sich gegenüber. Und das wurde im Kalten, Welt, äh, Kalten Krieg zum Glück äh, vermieden, dass es nicht zum atomaren Weltkrieg kam, äh, aber auf Kosten eben der ganzen Länder, die die Stellvertreterkriege ausgetragen haben. Und so ist ein bisschen gerade die Lage der Ukraine und deshalb würde ich sagen, wir müssen einen Ausstieg aus dieser militärischen Logik auf allen Seiten hinkriegen und jetzt nicht anfangen, welche Waffensysteme würden gegen welche bestehen, was braucht man noch, weil dann ist man das in der militärischen Logik drin und kann es nur noch militärisch denken. Es wirkt manchmal so ein bisschen so, als würde es einen neuen kalten Krieg geben, Inga. Ist das, ist das auch dein Empfinden oder ist das so eine Außenperspektive? wenn man also, hört, dass sich diese Mächte einfach so gegenüberstehen. Ihr habt ja schon erläutert, wie eigentlich heterogen das ganze Problem ist und wie man auch dagegen vorgehen kann, indem man eben nicht in diese militärische Logik kommt, sondern Frieden, aktiv für Frieden arbeitet. Aber dieser Eindruck bleibt doch irgendwie, wenn man schon, schon Truppen aus den USA hier in Europa dann vor Ort hat. Also wenn man die Menschen in... Ähm den Ländern, wo der Stellvertreterkrieg stattfindet, fragt, ähm, würden die wahrscheinlich das, also ähm, und ich würde die Ukraine da auch dazu zählen, dass es eigentlich ein Stellvertreterkrieg geopolitischer Natur ist, also sowohl mit Infiltrierung russischer Militärs und äh, äh, Apparaten äh, in jetzt die, die Ostukraine, aber auch die Waffenlieferungen äh, an die Ukraine, äh, an die Westukraine sind natürlich Ausdruck eines äh, zumindest latenten äh, und also kaltgestellten Bürgerkriegs, aber immer latent in seinem Gewaltpotenzial durchaus ähm, äh, vorhanden. Ähm, wenn man die Leute in Syrien ähm, spricht oder auch in, in Libyen, wo die unterschiedlichsten weltpolitischen Mächte da ähm, unterschiedliche Kräfte unterstützt haben, dann ist es schon längst ja kein kalter Krieg mehr. Ähm, ähm, es ist ein ziemlich heißer Krieg in diesen Ländern, ähm, aber ähm, auch der kalte Krieg war natürlich heiß. Von ähm, Indonesien über ähm, äh, Vietnam ähm, bis Nicaragua, bis Chile und so weiter. Ähm, also ähm, ich glaube, das ist ein neuer Kalter Krieg ist, wenn man ihn so definiert, dass es einerseits halt einen Systemgegensatz gibt, ja auch einen erklärten. Mit China, ähm, wo Russland äh, zunehmend auch in ähm, die Arme Chinas getrieben worden ist, auch durchaus auch als Rohstofflieferant für das rohstoffarme China mit, seinen, ähm, ähm, mit seinem zwangsläufigen Rohstoffhunger als ähm, Industrie, Hochindustrie macht, ähm, Hochtechnologie macht ähm, und ähm, auch ja, die Bevölkerung in Russland, wie man liest, ja ähm, zunehmend ähm, offen ist, sich nicht mehr als europäische Macht zum Beispiel zu sehen, also als Teil der europäischen Zivilisation, also da auch ähm, öffnet für eurasische, ähm, ähm, panslawistische, äh, panslawistisches Denken. Ähm, äh, da kennst du dich natürlich viel, viel besser aus. Ähm, aber ähm, also da gibt es auf jeden Fall einen kalten Krieg, also ähm, äh, mit zwischen den USA ähm, und dem Westen und China. Ähm, also die Rolle der EU ist da auch nicht besonders erbaulich, also dass sie China 2019 zum Systemrivalen erklärt haben und dieser Konflikt hat natürlich eine militärische Komponente und die sieht man im globalen Wettrüsten, also dass ja auch sich hierzulande stattfindet. Man darf ja, also muss ja auch sich klar machen, dass ähm, auf den qualitativen Umbau der Bundeswehr in eine Out-of-Area-Armee ähm, so ab 2013, 2014 äh, durchaus qualitative Aufrüstung stattgefunden hat, ähm, die, wenn man das 2%-Ziel verfolgt, wozu die Bundesregierung sich ja selbst noch unter Corona-Bedingungen ähm, erklärt hat, dass Deutschland dann die größte Militärmacht auf dem europäischen Kontinent wäre, einschließlich Russlands, das interessanterweise, ähm, ich will die russische Militarisierung nicht kleinreden, aber interessanterweise ähm, ja sogar Rüstungsausgaben ähm, unter den, ne, den, den der wirtschaftlichen Krise äh, eingefroren hat. Also es gibt da auch ein ziemliches Gefälle natürlich ähm, zwischen ähm, den, der addierten, ähm, dem addierten Militärpotenzial der NATO ähm, und dem von Russland. Wir haben jetzt schon etwas gehört, wie wir in Richtung, wie wir weiter in Richtung Friedenspolitik gehen könnten, wenn ihr euch so die Zukunft anschaut. Und ich fand das ganz schön, dass du auch nochmal gesagt hast, dass ein kalter Krieg ja oft gar nicht so kalt ist, sondern oft auch ziemlich heiß, um nicht zu sagen, dass es auch schon in Russland und der Ukraine Menschenleben gekostet hat, dieser Konflikt, was dort eigentlich los ist und es ist auch eine vielleicht, deutschland spezifische Perspektive oder mitteleuropäische Perspektive ist zu sagen, wir haben hier irgendwie immer Frieden, aber anderswo auf der Welt, ähm, auch in Europa, auch in anderen europäischen, mitteleuropäischen Ländern ähm, gibt es eben keinen Frieden, sondern durchaus kriegerische Konflikte, die Menschenleben ähm, kosten. Deswegen, wir haben natürlich als, äh, ein Interesse an, als Linke Konflikte so friedlich wie möglich anzugehen, ähm, natürlich spielen dann auch Selbstverteidigungsaspekte eine Rolle. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise in die Zukunft äh, gucken könntet oder wenn ihr euch was wünschen könntet für die Zukunft, wie kann man die Ukraine äh, solidarisch begleiten, die Linken, die du besucht hast beispielsweise? Und äh, wie kann man aber auch fair sein gegenüber anderen Parteien, ähm, um da deeskalierende Forderungen in diesem Konflikt auch stellen zu können als Linke? Okay, danke. Also ich glaube sozusagen, ich, ich, ich, ich versuche es mal dreiteilig zu beantworten. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal jetzt, dass, die, dass es so keiner weiteren Eskalation kommt, weil man muss sich immer klar machen, die Eskalation ist da, es gibt die Kontaktlinie, es gibt immer noch wieder äh, sozusagen äh, Opfer der Auseinandersetzung vor Ort, es ist eine Mine vor Ort, es gibt auch da sozusagen zivile Opfer, nicht, nicht nur Leute, die direkt kämpfen. Das heißt sozusagen, das wäre eine Hoffnung, dass wir daraus rauskommen, ähm, eine Verhandlung Hinkriegen, die eben dann auch nachhaltig ist und zu einer äh, sozusagen äh, Befriedung führt. Der zweite Aspekt wäre dann daran, was ich mit ukrainischen Linken gerade hoffe, äh, dass sie es im Zuge dieser Deeskalation schaffen, ihre sozialen Forderungen wieder nach vorne zu bringen. Das heißt, dass diese nicht vom Konflikt zur Seite gedrängt werden, dass sie, sie artikulieren können, sie nicht als pro-russisch ausgegrenzt werden, äh, sondern deshalb halt dann äh, äh, auch, was ich mir auch wünsche, über die Dekommunisierung zurückgenommen. Es gibt die das Was da. heißt das? Äh, Gesetze, die sozusagen das, das sowjetische oder kommunistische Erbe verbieten. Zum Beispiel unsere Namensgeberin Rosa Luxemburg steht in der Ukraine auf einer Liste sozusagen verbotenen Namen. Alle also Straßen nach Rosa Luxemburg müssten umbenannt werden. Dann meistens werden sie eben nach den neuen Nationalhelden benannt, die sehr problematisch sind. Und äh, das heißt, dass diese ganze Politik zurückgefahren wird, sie einfach die Möglichkeit haben, in der Gesellschaft freiheit zu agieren. Und eben auch dass es einen Entwicklungspfad für die Ukraine gibt, der nachhaltig für die Ukraine selber ist, weil die einseitige Abhängigkeit vom Westen, neoliberale Reformen, wie sie von internationalen Geldgebern gefordert werden, nicht hilfreich sind eben für die nachhaltige Entwicklung der Ukraine, um eine eigene Entwicklungsperspektive zu schaffen. Der dritte Teil bezieht sich dann auf die ukrainischen Linken selber und in Bezug auf die deutschen Linken. Ich würde mich freuen, wenn da einfach der Austausch gestärkt wird. Da arbeiten wir als Stiftung ja auch dran, dass einfach auch ukrainische linke Stimmen hier in Deutschland gehört werden. Weil eins muss man auch klar machen, jede Äußerung der deutschen Linken wird auch in der Ukraine wahrgenommen. Und sozusagen jede Äußerung, die dann als einseitig wahrgenommen wird, die eben nicht ukrainische Sichtweisen mitdenkt, auch linke ukrainische Sichtweisen mitdenkt. Ich habe ja vorhin ein paar vorgestellt. Schadet im Endeffekt der ukrainischen Linken, weil es hier vorgeworfen wird, ja da sehen wir doch, hier ihr seid die fünfte Kolonne von Putin und sozusagen die internationale Linke äußert sich ja genauso. Deshalb hat die deutsche Linke einfach auch eine große Verantwortung, dort eine differenzierte Position zu vertreten, die eben nicht einseitige Positionsnahmen ermöglicht im Konflikt und eben nicht unseren ukrainischen Genossen vor Ort schadet, weil sie sind einfach Direkt davon betroffen und äh, ja, das wäre, glaube ich, wichtig, dass die Deutsche Linke das auch berücksichtigt in ihren Stellungsnahmen. Was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich natürlich ein multinationales Statement. Es gab erste Aufrufe von kleinen linken Organisationen in Russland oder auch jetzt der Ukraine. Ja, die ukrainische linke hat auch ein Antikriegsstatement veröffentlicht, dass eigentlich ein internationales Antikriegsstatement kommt aus den verschiedenen Ländern, wo sich die Linken miteinander vernetzen und sagen, wir kritisieren sozusagen die nationalen Interessen unserer Regierung jeweils, wir kämpfen gegen sie an und sagen Nein zum Krieg und zwar alle zusammen. Weil ich glaube, das macht ein Statement glaubwürdiger, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht einseitig, sondern wir sind eben in allen Ländern und vertreten die linke Position. Das wäre ein bisschen mein Wunschdenken, ähm, hoffentlich kommt es dazu in den nächsten Jahren. Ja, ich denke auch, dass ein ganz entscheidender Punkt ist zu sagen, also ähm, die Interessen der russischen, der ukrainischen, ähm, der deutschen arbeitenden Bevölkerung sind ähm, so durch diese Art von Konflikten, ähm, werden eher sozusagen ähm, niedergemacht oder unterdrückt, also so wie du das auch geschildert hast. Ähm, und also als Linker kriegt man ja häufig zu hören, man sei ähm, Putin-Versteher oder als hätte man irgendwelche Sympathien, würde man Sympathien hegen ähm, für Autokraten, ähm, wie Putin, das findet man natürlich erstmal absurd, weil man steht natürlich als Linker an der Seite der Linken in den jeweiligen Ländern, man steht an der Seite der russischen Linken, dazu würde ich auch den linken Flügel der, der Kommunistischen Partei, der russischen Föderation zählen, an der Seite der sozialen Bewegungen, die halt zum Beispiel gegen ähm, soziale Kürzungspolitik von Putin gestanden haben, also die gegen die Rentenreform, die massive ähm, Wohlstandseinbußen für die Volksmassen zur Folge hatten, ähm, ähm, sich dagegen organisieren wollen oder die den Widerstand dagegen organisieren könnten. Und ich glaube, dass dieser Vorwurf eben, ähm, wir seien Putin-Versteher, den muss man eigentlich umdrehen. Nicht nur, dass es heuchlerisch ist, dass quasi ähm, äh, jetzt. Ähm, Putin als Autokrat angegriffen wird, aber zugleich man mit Erdogan oder als Sisi oder mit äh, Trump ähm, und ähm, ähm, so gute ähm, Bündnispolitik machen konnte, also seitens des Westens. Ähm, ähm, oder ne, dass man Also das ist natürlich heuchlerisch, aber ich würde umso mehr sagen, also selbst wenn das Interesse einer vermeintlich wertegeleiteten, regelbasierten Außenpolitik, also ähm, wie es jetzt auch irgendwie unsere neue Bundesregierung dann vor sich herträgt, wenn es das wäre, dass man in Russland für bessere, demokratischere, sozialere Verhältnisse wäre, dann müsste man diese Konfrontation ähm, unbedingt beenden, weil ähm, diese Rentenkürzungen beispielsweise werden von einem Großteil der russischen Bevölkerung abgelehnt, ähm, aber gleichzeitig ähm, wird diese Ablehnung, führt nicht zu einer Kritik oder Destabilisierung von Putin und seiner Machtstellung, ähm, weil ein Großteil der Bevölkerung eben auch die Bedrohungslage so sieht. Und ich glaube, ähnlich könnte man das ähm, sicherlich auch für die Ukraine beschreiben, dass ähm, ähm, die äußere Bedrohung Verhältnisse, die ähm, inakzeptabel sind, die Oligarchenherrschaft, äh, die, die Steuervermeidung und so weiter, ähm, dann stabilisiert. Also dass der Nationalismus in dieser Weise ähm, letzten Endes ähm, asoziale, unsoziale Verhältnisse aufrechterhält und undemokratische. Und von daher müsste man sagen, Entspannung ist der schnellste und beste und einfachste Weg ähm, für die eine Erstarkung von linken und fortschrittlichen Bewegungen in ganz Europa, einschließlich Russlands, zu sorgen. Ja, Vielen Dank euch beide für eure Einschätzung. Schön, dass ihr heute bei uns wart. Wir melden uns nächste Woche wieder an, der, an dieser Stelle mit meiner Kollegin Daphne Weber. Sie spricht über steigende Energiepreise und linke Positionen mit Lorenz Göster-Beutin. Bis dahin.